Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ich euch mal wieder ein Video präsentieren kann. Und äh, ja, lange Zeit gab es nichts auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt äh, wenigstens Community-Tab lesen können oder wart auf dem Discord, dass ihr äh, ja, Bescheid wusstet, was bei mir so äh, los ist. Äh, ich hatte gesundheitliche Probleme, mir ging es überhaupt nicht gut und äh, da war gar nicht dran zu denken, irgendwie YouTube-Videos zu machen oder so. Und äh, ja, ich bin langsam wieder, ja, es geht bergauf, sage ich mal, ich bin noch nicht bei 100%. Versuche aber langsam wieder Content für euch zu machen und äh, ja, hier ja, mache ich einen kleinen Anfang mit Demio und äh, ja, vorab muss ich noch sagen, ich weiß nicht, ob ich nochmal dazu komme, so viel Content wie in der Vergangenheit zu machen, aber ich versuche auf jeden Fall immer mal wieder ja, Livestreams oder aber auch äh, Gameplay Videos aufzunehmen. Ja, ich wurde gefragt, ob ich Demio testen möchte, das neue Update Fluch des Schlangenherrn oder auch The Serpent Lord genannt habe ich natürlich direkt zugesagt, nachher ist auch der DeLorean 787 dabei, sein Kanal ist unten in der Beschreibung, definitiv mal drauf gehen und auch ein Abo da lassen, da freut er sich bestimmt, aber ich wollte äh, ja, mal ganz kurz hier ein bisschen was auch zum, zu meinem Status sagen und äh, auch ja, zu dem Update jetzt selber, wir haben einen, einen Wüstensetting, wir haben auch einen neuen Charakter, das ist äh, ja der Warlock, die Warlock, weil es ist eine Hexenmeisterin. Ne? Hier sehen wir sie, die Figur. Ähm, sie hat auch so eine Kampfkatze dabei, die äh, da mitwirkt. Man kann Teleport-Tore öffnen. Man kann äh, eine Astralbarriere um, ich glaube, sich selber und auch seine äh, ja, Verbündeten ziehen damit die dann geschützt sind. Wie genau das alles abläuft, muss ich noch gucken. Ich habe noch nicht reingespielt. Das, äh, ich bin jetzt das erste Mal im Game. Äh, zeitlich, deshalb mache ich zeitlich auch jetzt hier direkt in VR die Ansprache. Es ist ein bisschen einfacher. Und hier kommen wir mal zu der Story. Ich hoffe, ich kann es jetzt vernünftig durchziehen und lesen für euch. <lacht> so, Fluch des Schlangenherrn. Die Anhänger Itztiers wollten nur Frieden, um ihren Schlangengott Itztier anbeten zu können. In der Wüste Rond errichteten sie das Dorf Isteria, ein geschütztes Heiligtum. Aber als sich Iztir eines Tages manifestierte, wurde die Dunkelheit befreit und verwandelte Menschen in schreckliche Wesen mit Reptilienhäuten. Der Elfengeist Ralmar ruft euch jetzt um Hilfe gegen diese Bestie, aber in Isteria ist noch etwas anderes, ein dunkles Wesen, das die Fäden zieht. Die Hydra. Dieser falsche Gott ist keine normale Hydra, sondern nur eine Fassade, die den Schlanggott Itztir imitiert. Die Hydra lässt sich nur von Alpharak beherrschen und folgt jedem seinen dunklen Wünsche. Und sie tötet alle, die sich ihrer Macht nicht ergeben. Ja, das erstmal zur, zur kleinen Story von, dieser, von diesem Update jetzt hier. Ich bin gespannt wie die Karte aussieht, wir werden nicht so viel Gameplay zeigen, ich, ich äh, versuche mal, ja weiß ich nicht, vielleicht 30 Minuten Gameplay zu zeigen, dass, dass ihr so ein bisschen auch Einblick da äh, bekommt, auch was hier die, äh, die Warlock kann, ja hier haben wir die, die Karten, <lacht> die Karten vom Warlock, animalische Attacke, genau das ist äh, diese Kampfkatze Kana, dann haben wir einen magischen Schlag, Astralschlag, Ruf des Meisters sch Schieß ein Magieprojektil Ja genau, da, und das sind die Sachen die auch nie äh, ja, vergehen, sage ich mal die haben wir immer, die, diese Karten und die sind halt dann irgendwann auch weg die muss man sich dann neu be äh, besorgen ja, ich bin gespannt und äh, ja, das war's erstmal mit der Ansprache und ja, jetzt kommen wir zum Gameplay und ich hoffe, dass der Drawing gleich dabei ist. Also bis gleich. Ja, Markus, jetzt haben wir hier die neue Karte. Ja. Das äh, schaut mal nice aus. Ist aber auch neu, dass hier eine Truhe direkt am Anfang steht, oder? Das stimmt allerdings, ja. Habe ich vorher noch nie so gesehen. gesehen. Gucken wir mal, was da drin ist. Wasserflasche. Wasserflasche. Okay, kriegen wir beide. Ja gut, das ist ein Wüstensetting, dann passt das ja, ne? <lacht> genau, das brauchen wir unbedingt. Trinken heilt. Wir werden durchstück sein. Werfen durchweicht ein Ziel oder den Boden. Aha. Also kann doppelt genutzt werden. Mhm. Interessant, ja. Ja, werden wir ausprobieren. Ich kenne jetzt ja generell den neuen Charakter noch gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, was der hier so dabei hat. Wirbelsturmhymne. Ah, genau, du, du hast den Sänger, ne? Diesen, genau, diesen Baden, ne? Gucken wir mal ja, hier den, den Baden an. Sieht eigentlich cool aus. Du hast aber ein der bisschen viel nicht. gegessen, ja. ne? Ja, ein bisschen dicke so. <lacht> Gut genährt. Ja, und ich habe hier die, die Warlock, die Oana, die jetzt mit dem äh, neuen Update reingekommen ist. Ja, sehr nice. Die schaut auch cool aus. Und du hast hier sogar so einen Hund dabei. Genau, so eine, auch, eine Kampfkatze habe ich eben genannt. <lacht> Kana. Die ist immer dabei. So. Ich konnte jetzt gerade noch nicht... Genau, ich konnte jetzt ja. gerade noch nicht öffnen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die jetzt öffnen können. Ah ja. Schauen wir mal rein. <lacht> oh. War gerade ein bisschen deplatziert. Hier. Ja, ja, ja, ich auch. Hm. So, das schaut ja richtig nice aus hier. Erstmal umgucken. Also vom Setting her sieht es cool aus, ne? Ja. Muss man sagen. Sehr hübsch. Aber hier würde ich echt begrüßen, wenn es so einen richtigen äh, Fan-Editor geben würde, ne? Das stimmt allerdings, ja. Das wäre oh. schon richtig cool, aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt hier kein äh, Profi in dem Game. ne? Ich habe es vielleicht ich auch nicht. drei, vier Mal gespielt. Also müsst ihr äh, verzeihen, wenn wir da jetzt nicht so wirklich gut drin sind. Aber wir spielen einfach just for fun. Ne? Wir, wir geben unser Bestes. Bisschen, <lacht> genau. So. Ja, wo sollen, wir, wo sollen wir lang gehen? Sollen wir erstmal... Also das kann man wahrscheinlich kaputt machen hier, denke ich mal. Aber ich, wir gehen also die... mal stark... Wir gehen da runter. Wir gehen genau, die Treppe runter, ne? hier easy runter, genau. Gucken mal, was das so Schönes auf uns wartet. Genau. Dein Hund folgt dir unauffällig. Was ganz gut, hat man einen Verbündeten, Verbündeten dabei hat. Oh, ich stelle mich gleich mal hier hinter dem Felsen. Let's begin. Let's begin. okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier die Treppe hoch. Da ist auch schon was. Okay, ein Spinnenei ist. und ein hm. Schleimling und, ein, und eine Kiste. Dann würde ich sagen, okay. greife ich den Schleimling an. Ich denke, der hält eh nicht viel aus. Now. Beim Würfeln habe ich in dem Game so viel Pech. <lacht> so. Ich glaube, Spinnenei ist immer schlecht, wenn man es kaputt macht, weil dann kommen Spinnen raus, oder? Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich meine schon, ne? Wo war das? Okay, machen wir die Kiste auf. Dann gucken, was uns hier erwartet. Neue Karte. Teleportation. Und du hast noch eine Wasserflasche bekommen. Ich habe zwei Wasserflaschen. Okay. Ja komm, dann werden wir mal hier durchgehen. Ich bin ich echt gespannt dann auf den Effekt jetzt. Eine Eislampe, okay. Oh, hier ist eine Elfenmystiker. Yep. Mm, ja. der hat 5 Life. Ich, Boah, ho ich, mich halt, das ich hoffe auch, dass wir sehen. jetzt wirklich ähm, ja eine Chance hier haben, weil die letzten Matches, die ich hatte, die waren so hart. Oh, der kommt gleich. Wie sieht er mich so? Direkt, ich habe mich doch da versteckt. Der kriegt direkt was. Ich komme gar nicht ran. Das heißt, ich muss einen vor. Und so. Komm, komm, komm. Ach oh, nein. Ach nee, ja genau, so geht's mir oh. auch Jetzt treffe ich dich auch noch wahrscheinlich. Nee. Kann okay. Sein. <lacht> ein Schuss ins Leere. So. Jetzt musst du, ähm, jetzt musst du angreifen, würde ich fast sagen. Ja, richtig. Ähm, ein Wirbelsturm, der sich zufällig bewegt. Heilung. Du kannst auch direkt, Und, ja, direkt angreifen, kann, ne? Ja, ich kann auch direkt angreifen. Ähm, Stärkte, ich habe sogar eine Karte hier, stärkt den Mut eines Verbündeten in drei Phasen. Genau. Ich greife den jetzt einfach mal direkt an. Da ist der Bade halt gut, der kann halt die Verbündeten gut unterstützen. Ja, richtig. Toller Supporter. Und gleich nochmal. Dann ist er sowieso weg. Vielleicht haben wir Glück, Glück dann ist er weg. Ja. Jawoll, sehr gut. Ha, niemand hat eine Chance ja, gegen uns. Auch der hat Kracht, Der haut zu ordentlich hier. Mit seiner Gitarre. So, Geld mal einsammeln. ne? Auch ganz wichtig. Kann ich den jetzt, den mhm. den jetzt auch irgendwie schon bewegen? Ne. Ich glaube, der ist einfach auch nur Unterstützer, ne? Ja, ich habe eine Karte, dann animalische Attacke. Vielleicht wird der dann auch Angreifen, Und wenn er dann das Ziel sieht. Befehlen, ja. Oh, hier haben wir ja ein richtiges, äh. richtigen Goldhaufen gefunden. Mhm. So, was haben wir denn da unten? Was ist denn das hier? Sandhaufen. Oh, da, da unten, da unten, geht's, da unten geht's. aber los. Ah, der greift automatisch an. Okay. Tapferkeit 1 hat er. Gut, ähm. Stelle ich mich mal hier. Sieht so schon cool raus. aus, die Katze. Pass mal auf, jetzt schicke ich da mal diesen Wirbelsturm runter. Den will ich jetzt mal ausprobieren. Anhänger It's Und Der bewegt sich jetzt irgendwie zufällig, genau. Der, Oh, die das hauen ab. Oh, der... Uh, der geht auf dich, auf den Hund los. Der soll bloß meinen mein Kahn in Ruhe lassen. Aber echt, hä? Hey. Immer auf die Kleinen... Und jetzt? Okay. Und jetzt können wir nochmal... Kann ich den... Ne, den, nee, den kann ich nicht angreifen von da. Oder? Doch. Komm. Zwei. Jawohl! Der sollte weg -oh. sein. Jetzt gar nicht mehr gebraucht. Für zwei. Live. Und eine Wasserflasche Fünfer. gekriegt. Nicht schlecht. Trinken, kalt werfen oder durch. Oder da verschlossen. Ah, da müssen wir dann quasi wahrscheinlich in die nächste Ebene, ne? Da müssen wir einen Schlüssel holen, okay. Schaut fast so aus, genau. Okay, pass mal auf, jetzt hat, unten ist jetzt noch der Elfenmüstiger mit drei Leben. Hau doch mal auf die Öllampe. Kannst du da drauf schießen oder geht an nee, dir? Du hast nichts zum Schießen, ne? Ich hab nichts zum Schießen, Ah, nee. okay, okay, schade. Das müsste ich gleich machen mit meinem Zauber. Ja, dann pass auf, dann verstecke ich mich hier. Achso, ich muss zweimal gehen. Du kannst doch um, die Runde einfach beenden, glaube ich, auf dem Button. Wenn du auf dem Button hältst. Auf dem Button? Ja, A oder B. Ich weiß es jetzt nicht, was es war. Ah, Runde wird beendet. Genau. So, der kommt jetzt halt hier zu mir. Und der kommt Ready zu dir, ja. Aber ich, ich, ich versuche jetzt direkt... Und ich gehe so. mal stark aus auf diese... Sandhaufen sollten wir nicht draufsteigen, oder? Glaub ich auch Ahnung. nicht. <lacht> <lacht> Boah, der war gut. Mhm. Nur ja, jetzt haben wir zwei kleine ja, Spinnen, gut, aber ja. gut. Die kriegen wir platt. Die kannst du jetzt gleich so. auch angreifen, genau. Da komme ich jetzt so nicht hin mit einmal, dann sammle ich einmal das Gold ein. Ach, da ist noch oh, ein, da ist ein Skorpion. Bitte. Okay. Warte mal, ähm, pass mal auf, jetzt probiere ich mal diese, warte mal, wie viel Life hat der, 4, 2, 2. Hast du irgend so eine, so eine Flächenattacke, wo du mehrere angreifen kannst? Ähm, ja, Astralschlag, aber aber das sind zu wenig Gegner, um das jetzt zu machen, würde ich sagen. Wenig, die, ja. die kriegen wir schon zusammen hin, denke ich mal. Pass mal auf, dann gehe ich jetzt einfach mal auf den Skorpion los, direkt. Genau. Und hoffe, dass ich einen Zweier würfel. Das wäre gut. Oh, ich sehe den Würfel nicht. Nee, Einser. Okay, Einser ist besser als nichts. Und der hat sogar Einschlag blockiert. Oh, dein, dein Wirbelsturm hat ja gut aufgeräumt. Ja, der kommt da wirklich auf. Der, der bleibt doch lang. Oh nein. Oha. Ist egal. Geh ich dann natürlich voll in der Falle hier. Mist. Ich muss nach hier und... Was ist denn dieses rote Zeug da? Was kriegst du glaube ich nur mit Feuer ja, weg? Ja, ja, das ist das Durch den Splitter. So, der okay, ist weg, das ist gut. Weg. Ich muss gleich... Ja, Kana hat sich schon geheilt, okay. Ich glaube, hm. ich, ich schieße gleich mal auf die Öllampe, dann äh, wird dieses rote Zeug auch, weil der breitet sich immer weiter aus, ne? Ja. Mach das mal, ich gehe jetzt hier auf die Spinne. Mach die andere auch noch weg. Ach so heilen kann ich mich ja, das zieht ja keinen Zug ab, ne? Ne, genau. Dann heile ich mich mal schnell. Dann machst du jetzt hier den Kammerjäger gerade, ne? Genau, richtig. <lacht> oh, Totenkopf, Scheiße. Okay. Dann werde ich als erstes jetzt auf die Spinne schießen. Äh, auf den, genau. Ja, auf die Spinne schießen. Macht so Schaden, hey, zwei. So ein kleines Ding, hä? Hey. Oh Mann, das bin ich auch noch geschwächt. So. Sehr gut, gut. und jetzt kann ich noch. Nur, ich weiß nicht, ob das uns jetzt trifft, wenn ich da drauf schießt. Das wäre blöd, ne? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Das wäre tragisch. Könnte <lacht> uns treffen, muss aber nicht treffen. Da komm, ich versuch's. Ja. Risiko. Da ist nämlich noch ein Skorpion hinter der Mauer. Ja, ich weiß schon, ich sehe schon. No risk, no fun. Ja, oh, das war schon fast klar. Aber das war gut. Das war gut, ja. So, Skorpion weg? Genau, dann sollte man den auch direkt... Oh, da hinten ist auch noch einer. Ja, ja, der, oh, der hat mich ja hier geschwächt, der Typ. Ach, der hat dich geschwächt, okay. Der hat mich geschwächt, ja, der hat acht Leben. Oh, Mann. Pass mal auf. Hm. Ja, zieh dich am besten zurück. Ja, ich, ich stärke dich jetzt und dann ziehe ich mich zurück. Ah oh, ne, ich komm nicht zu dir, Mist. Pass mal auf. Ich mach das jetzt so. Ich verstecke okay. mich hier. Und kann dich aber nicht mehr. Hm. Okay. Ich habe nämlich nur noch drei Leben. Aber ich habe ja zwei Wasserflaschen, also ich könnte mich ja damit auch nochmal heilen. So, Kana greif an. So, und jetzt? Astralbarriere, Teleportation, Astralschlag. Ja, würde ich ungern jetzt verschwenden. Nee, würde ich auch nicht machen. Da kommt bestimmt noch ein Raum, wo viele Gegner kommen. Komm, Zweier, Zweier, Zweier. Oh. Ja. Jawohl, der ist aber auch hier runtergerutscht. <lacht> okay, okay. jetzt ja, kannst du den auf. aber... Kannst du den wegballern. Oh, weg. Zweier, Bam. Boah, der macht sechs Schaden. Mm. Ein normaler Angriff mit dem Zweier. So, oh, was steht jetzt da noch hier? Den... Verschlingender Strudel. Anhänger ist Tiers. Okay, pass mal ich auf. muss gleich mal ein paar Karten Jetzt. loswerden. Jetzt will ich mal diesen stärkungs da, also diesen Stärk- den Mutzauber. Ja, machen. du solltest aber gucken, dass du dich. Hast du noch eine Trinkflasche? Wasserflasche? Ja, achso, stimmt, stimmt. Das mache ich als erstes. Ja. Ich kann dir gleich Drei. auch noch eine geben. Lied der Heilung habe ich auch re regeneriert mit der Zeit verbündeten LP halt alle leiden okay das hebe ich mir natürlich auf gut dann heile ich mich jetzt einfach nochmal okay passt und <lacht> dann gebe ich dir jetzt also trotzdem noch den Mut hier ich will mal gucken was das jetzt hat macht aber dann kannst du gleich auf den Typen da losgehen ja äh, mutig heißt du nimmst einen Schaden weniger ein Schaden weniger, okay. Mhm. Oh, jetzt geht's aber los hier. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt können wir den Astral brauchen. Den Astralzauber. Der viele Projektile verschießt, Astral. Ja, komm, prob ich probier's. Komm, Zweier, Zweier, Zweier. Ja, das wäre jetzt halt natürlich. Hm. Schade. Oh ja. Der ist gar nicht so schlecht. Noch eine Wasserflasche, die knall ich jetzt auf meinen mein Hund oder meine Katze. Mhm. Die Hundkatze. Ach, nass. Achso, ich dachte, ich kann die heilen. Mm, das ist ja blöd. Ach, shit. Okay, ich dachte, ich heile die, heil die damit. Das ist natürlich blöd, jetzt habe ich die... Ja, jetzt ist man es auf jeden Fall. Jawohl, Komm, schade. Jawoll. Ah, jetzt habe hab ich hier Level 2 von Kana. Tapferkeit 7. 2. Äh, Sehr nice. Okay. Gut, dann hau ich natürlich wieder hier direkt drauf, weil genau. ich kann hier so fast gar nichts machen. Was habe ich denn dazu bekommen? Oder was hatte ich denn da? Eine zerstörerische Stimme, die Feinde verwirren kann. Okay. Brauchen wir es nicht. Aber das Nass ist gut gegen Feuerattacken. Ja, das ist klar, das ist logisch. Ja, das ist einleuchtend, ne? <lacht> ja. Okay, der ist eh weg. Dann haben wir erstmal wieder Ruhe hier. Feast on this oh, da kommt noch was. Oh, super, wo kommt <lacht> Was ist denn los hier? <lacht> ja. Du machst du schon, Sebastian. Ja klar. Hau Komm. die alle weg. Los, das ja. Ah, nee, da das war, war knapp. Gerade. Ja. Und jetzt? Das war's schon. Da war aber jetzt, äh. Hm. Da war eine Karte, die sollte eigentlich irgendwas auslösen. Na ja, super. Na toll. Okay. Oh, Totenkopf. Nein. Vielleicht trifft es ja zufällig. Nein. Nein. Das klar. Okay. Kana ist abgehauen. Ja, wir müssten jetzt irgendwie gucken, das war... Ja, okay, elf auf. Mystiker ist ja gleich hin, ne? Ja, der ist gleich weg jetzt. Den mache ich weg. Nein, den mache ich nicht weg. Den mach ich weg ja. <lacht> Super, dreh dich halt einfach in den Kreis. So, nochmal. Okay. Das ist mein Würfelglück. Boah, sieht der hässlich aus hier, du. Mm -hmm. Okay. Vier, zehn. Jetzt die Frage, was machst du zuerst, Ger? Ja? Ich, ich würde sagen, den Magier. Kleinen den kleinen von zwei jetzt Nein. okay das ist ganz gut Wunderbar. das können können wir auf den drauf gehen dann hoffe ich mal dass wir mal weiterkommen hier Schauen wir mal. Dann kommt die nächste Welle. Und gleich nochmal. Kommen zweier. Das sehe ich den nicht, nicht mehr. Ein Ja, da kommt schon der nächste. Oh du. Mhm. Und der macht jetzt hier irgendwas mit diesem komischen Verdehrtenes-Kerl. Oh, die greifen aber an. gut an. Shit. Also der äh, Bade hier, der ist tatsächlich dann nur gut, wenn du eine größere Gruppe bist, denke ich. Ja, ja, ja. Bringt eigene Zauber- und Projektile ab, das nützt jetzt auch nichts. Hm. Na komm, ich muss, ich muss angreifen. Du hast auf jeden Fall kein äh, Flächenzauber mehr oder so? Nee, denn? nee. <lacht> Den ja, zwei, zwei kriege ich bestimmt weg. No. Super. Hättest doch auf den anderen hauen können, da blöder Hund. <lacht> so, jetzt musst du... Okay, dann, dann ja, mach raus. du den mal weiter da. Ja, ja, Dass das der Große auch. wegkommt. Komm, zwei Schwerter. Nein. Ich hab da kein Glück. Du warst dann echt nicht. Aber drei mit einem, mit einem Einserschwert ist ja auch schon nicht schlecht. Ja, also zuhauen tut er gut. Oh, lasst mir Kana am Leben, lasst mir Kana am Leben, Leute. Ja, ja, das überlebt dann nur. So, Heiltrank für Kana. Na, ich hau mir jetzt dann auch nochmal eine Wasserflasche rein. Komm, Kana. Komm, <lacht> Kana. So. Komm, jetzt ein Zweier, dann könnte er weg sein. Nee. Hätte, nö. Hätte, Fahrrad, hätte, Gut, dann klatsche ich ihn weg jetzt hier. Genau, do it. Do it now. <lacht> I do it hard. Ja. Yeah. Okay, jetzt können wir weitergehen. Oh, ja. So, erstmal Gold. Und genau. dann gehen wir mal hier hoch. Weil wir wissen jetzt auf jeden Fall, jetzt, wo wir hin müssen. Genau. Und dann müssen wir einen Schlüssel jetzt suchen, ne? Richtig. Ja, dann zur nächsten Tür, mal, ne? wir jetzt da die Tür aufkriegen. Ja. Oh, da kommt schon was. Reptilischer Magier. Mhm. Let's begin. Okay, der hat jetzt hier so einen Verderbniszauber wieder genommen. Du kannst hier runter machen, okay. I'll move the monsters now. It's now. Okay, it's my time. So. Lass mal die da draußen mal Monster sein. Und so. Hier und machen unser Ding. Macht das Sinn, den Verderbnissplitter wegzumachen? Und mal gucken, was das hier ist. Ich. Ich weiß es ehrlich. Immunitäten, so. vergiftet, bla bla bla bla bla. Oh nein. Ich wollte doch die Kiste. Achso, die kann ich jetzt nur aufmachen, wenn ich direkt davor stehe, gell? Wahrscheinlich, ja. ja. Okay. Komm, zwei, den weg, zwei, zwei. Da hat mir Außerdem wollte ich mich eigentlich heilen. Hey. Ah, jetzt sollte er weg sein. Das, ist, das Gute ist, der, die Katze die steigt immer im Level. Jetzt hat sie zwei und gleich hat sie auf drei. Mhm, das ist sehr nice. So, jetzt heil ich auf jeden Fall. Ja, jetzt heile ich mich mal und die Kiste kann ich aber nicht aufmachen, glaube ich so. Ja, da müssen wir wahrscheinlich das Ding erst wegmachen, diese Verderbnis-Splitter. Ja, jetzt ist die Frage, so direkt da drauf springen. Ich weiß nicht, ob das so gut das ist. Das weiß ich auch nicht. Ansonsten äh, mach weiter und ich mach das, und, äh, mach ich das genau. mach mit der Katze. Ja. So, jetzt ist da hinten dieser Typi. Und da ist oh. noch ein Zweier. Den Zweier, den kill ich gleich hier. Den Waldläufer oder was das ist. Genau. Das ist gut, ja. Ja, ist ja schon mal weg? Ich würde sagen, wir lassen ihn kommen und dann schieße ich auf die Eislampe. Oh, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich nee. versuche jetzt nee. rauszukommen. Renn weg. Lauf, Forest, lauf. Hier sind die dieser, dieser Splitter muss weg. Okay, also den Hund ist jetzt nichts passiert. Ne. Splitter. So, jetzt müssen wir echt gucken, dass wir gut. Okay, pass mal auf, ich mache jetzt die Kiste auf jeden Fall auf. Okay, ja, auf. ja, das ist gut. Vielleicht ist da eine gute Karte drin. Genau. Wieso macht er die Kiste nicht auf? Ich muss, glaube ich, direkt auf die Kiste drauf, ne? Das ist der Fehler gewesen. Ah, ich komme nicht ran. Ja, der muss direkt auf die Kiste drauf, ja. Na super. So. Ach nein. Ah super, ey. Das kommt immer, wenn man es genau nicht braucht. Ja, ja. Wäre eigentlich gut gewesen. Jetzt bin ich direkt hinter ihm. Aber mhm. keiner greift anders das gut. So, gut. Pass mal auf, den gebe ich jetzt eine mit. Komme besten in Zweier jetzt. Bitte, bitte. Nein. Ach oh, ist egal. Ah, wir haben neue Karten. Okay. Weg. It's the time. It's my time now. Okay, haut auf. Wunderbar. So. So. Jetzt können uh. wir die Kiste öffnen. <lacht> Jupp. Mach auf. Was entfüllen, okay. Fahrt Algas Kampfgeist. Das heißt, ich kann jetzt dann in den nächsten Raum reingucken, ne? Wahrscheinlich, ja. Okay, du bist Okay, da kommt was auf mich zu. Mhm. Das überlasse ich Kana. <lacht> Ach so, enthüllt den Schlüsselträger. Ah, dann sehen wir den direkt auf der Karte, wo wir hin müssen. Genau, richtig. Das spiele ich jetzt dann gleich mal. Wunderbar, der ist gleich weg. Nein, der hat. Nee, doch nicht. Der ist weg, der ist weg. Okay, gut. Dann enthüllen wir mal hier. Enthülle. Den Schlüsselmeister. Ah, guck da mal. Ist er gleich. Das ist doch ja cool. Ein, ein, ein Dings weiter. Ja. Okay, dann gehe ich direkt zur Tür. Genau. Ach, der haut ab. Und der läuft weg. Skorpion kommt, super. Hat aber daneben It's gehauen. Me. Okay, kann ich von hier aus? Ne, treffe ich den nicht. Das heißt, ich muss erstmal hier hin. Dann kann ich ihm sagen: So, hau mal drauf. Wunderbar. Ach, Panik kriegen sie. Ja. So, hast du noch was zum Heilen? Nee. Doch, ich habe Lied der Heilung, aber das heilt, glaube ich, nur Verbündete. Hymne der Hemnis. Hemmnis. Nee, das ist auch nichts. Nee, nee. Kann ich gar nicht. Dann solltest du nee. äh, dich ein bisschen hm. zurückhalten, glaube ich. Ja, komm, den, den Hund mal hier auf jeden Fall weg hier. Ja. Ach nee, oh. ist nicht weg. Schiete red ich halt wenigstens zufällig hin. Komm jetzt Zweier, dann ist es gut. Jawohl, das ist glaube ich mein erster Zweier gewesen jetzt. Okay. Ach, der saugt auch noch ja, hier mehr ja. Energie weg. Das taugt dir Leben aus, der Elfenpriester. Kleiner Mistkäfer. Mach okay. Ja, ich muss näher ran. Komm, zwei. Oh nein! Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt ist er verderbt. Und was bedeutet das jetzt, wenn er verderbt ist? Oh, ich bin tot. Verdirbt den Geist und erzeugt unprovozierte Aggression, greift Verbündete an. Oh nein. Super. Ja, das... Du kannst jetzt nochmal rausgehen und dann wieder neu joinen. Das geht. Das geht, oder? Was? Ja, dann kannst du in den Raum 57, dann kommst du äh, nochmal auf die Karte neu. Das kannst du machen. Okay, dann machen wir das. das ich versuche jetzt mal hier weiter. Ähm, so, dann so Spiel beitreten. Ich, ich ziehe mich jetzt hier mal zurück. So, und schieße gleich auf die... Wunderbar. Auf die Eislampe, wenn die hier reinkommen. Komm, Kana, komm. Okay, dann komme ich jetzt auch. Achso, bei mir steht aber immer noch KO. ich oder? geht das nicht mehr? Nee, der steht jetzt zwar, aber steht noch KO da. So, es ist die Frage. Also, das ging auf jeden Fall mal. Geheilt, okay. Also, du bist komplett raus aus dem Spiel und wieder rein? Ja. Und äh okay, dann geht's nicht mehr. Okay. Dann müssen wir müssen wir erstmal so Also du meinst komplettes Spiel verlassen meinst du jetzt? Ich ich, ich versuche no. dich wieder zu heilen, Death. so. Passt. Gut. So am besten so, erst, ja, erst erstmal weg. Ja. Ah. Jetzt schlägt so. dich dein Hund die ganze Ja, Zeit. ja, aber der ist jetzt weg dieses, diese Verderbtheit oder wie das auch immer heißt. So. Ähm so Zug überspringen. Ah, warte mal. Oh, oh je, oh nein. je. Oh nein. oh nein. Die haben aber... Jetzt. Ich bin jetzt kriegen wir hart. Ich jetzt ist so Arsch. <lacht> yes, super. Das haben wir toll gemacht. <lacht> Junge, Junge, Junge. Das ging aber jetzt schnell am Ende. Ja. ja, das ist, wenn man... so man schön den Schlüsselmeister gefunden. Ja, aber ist wenn man mit, mit nur zwei spielt, ist das echt schwierig, ne? Weil wenn ja. einer schon down ist und der andere dann... Auch schon hart angeschlagen ist, aber gut. Ich auch, aber ich kenne tatsächlich äh, einige Leute, die spielen das hier easy alleine durch. <lacht> ja gut, aber ich glaube, wenn man Solo spielt, kann man noch äh, andere Figuren mit, mit äh, steuern, da spielst oder? Spielst du, glaube ich, dann alle Figuren? Glaube ich, so war das irgendwie ja. Ja ja, genau. Ja das gut. Spiel verlassen. Ist jetzt aber halt dann so. hätte ich auch gesagt, dann reicht's, oder, für den kleinen Eindruck hier? Ja genau. Mehr wollten wir ja auch nicht äh, zeigen. Ne? Richtig. Also, wir, uns war schon klar, dass wir nicht zum Endgegner kommen mit zwei Manikers hier. <lacht> auf jeden Fall. Aber wir haben Dazu schon mal viel zu wenig. die neuen Gegner gezeigt, die, die neue Map auf jeden Fall. Die, äh, diese Warlock-Figur. Ja, richtig. Was er so kann. Also, finde ich ganz gut mit dem, mit dem Hund. Also, äh, ja, ich glaube, wenn man eine coole macht. Truppe hat mit vier Leuten, kann das ganz gut werden, ne? wenn die sich gegenseitig alle unterstützen. Auf jeden Fall, ja. Na, guck mal, wir hatten jetzt alle eher so eine, so eine fast, ja... Supporter-Klasse hattest du. Meine ist so ein, so ein Mix aus allem. Ja. Da hätten wir noch irgendwie so einen, so einen richtigen Krieger haben müssen. Ne? Der Krieger, der, der wäre natürlich richtig gut, wenn der dabei ist. Ja. ja. Na gut. Ja, definitiv. Ja, Leute, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt einfach ja, mal definitiv. unter die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Definitiv bei DeLorean, dem Markus, auf den Kanal gehen, ne? Unten in der Beschreibung, ist alles verlinkt. Und lasst ein Abo da. Ja, Bis Leute bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.